Hier zeigen wir dir ein Beispiel für ein Maschenbündel aus vier einfachen Stäbchen, die in eine Einstichstelle gehäkelt werden. Dabei werden zwischen den Maschenbündeln je zwei Maschen ausgelassen.